Und hallo und herzlich willkommen neue Zuschauer hier bei Dio Dinci. In diesem Video möchte ich dir zeigen, wie du deine eigene Valheim Welt auf einen Server hochladen kannst. In meinem Beispiel mit einem Fornet Player Server. Dazu gehen wir jetzt erstmal nach Walheim. Hier in Walheim also angekommen, werden wir jetzt erstmal eine eigene Welt erstellen. Danach zeige ich dir, in welchem Ordner unter Windows du deine eigene Welt findest, um die Datei dann zu kopieren und per FTP auf deinen Server zu laden. Also los geht's. Wir gehen hier auf Spiel starten. Dann geht's weiter. Wir sehen hier unseren Charakter. Dann gehen wir wieder auf Starten. Und dann können wir jetzt hier eine neue Welt erstellen. Wir sagen hier Neu. Machen wir hier äh, Server starten. Neu. Dann Name, ich nenne es jetzt einfach mal Neue ja, Serverwelt, damit wir Bescheid wissen um welche Welt es geht. Wir sagen Fertig und dann gehen wir jetzt einfach mal auf Starten. Die Welt lädt jetzt und das mache ich jetzt eigentlich nur damit du siehst, dass diese Welt auch tatsächlich in dem Ordner abgespeichert wurde, du weißt ja wie deine Welt heißt und wirst dann anhand des Namens auch deine Welt in dem Ordner finden. Du musst es natürlich jetzt nicht machen, wenn du schon eine bestehende Welt hast. So, die Welt ist jetzt also erstellt, müssen bisschen reingespawnt und gehen wieder raus. Beenden, ja, Spiel beenden. Wir haben das Spiel jetzt verlassen, sind jetzt hier wieder bei Windows und jetzt kommt ein interessanter Teil und zwar der Teil. Wo findest du den Ordner, in dem deine Welt abgespeichert ist? Dazu öffnen wir jetzt einfach mal ganz normal den Dateien Explorer unter Windows. Und dann müssen wir auf dieser PC auf die Festplatte, auf der Windows abgespeichert wurde. Dann haben wir jetzt hier ein Ordnerkonstrukt. Dazu gehen wir jetzt auf Users. Und dann musst du auf deinen Benutzerordner gehen. Bei mir heißt er Defty und bei dir heißt es so, wie du ihn genannt hast. Dann brauchen wir den Ordner App. Data. Bei mir kann man den App Data-Ordner sehen, aber es ist ein versteckter Ordner und er ist nicht grundsätzlich zu sehen. Deshalb hier unter Ansicht ausgeblendete Elemente. Es könnte gut sein, dass bei dir es in deinem Benutzerordner so aussieht. Soll es so aussehen und App Data ist nicht zu sehen, dann musst du auf Ansicht gehen und hier den Haken setzen bei ausgeblendete Elemente. Und dann wird auch der App Data Ordner angezeigt. Wir öffnen den App Data Ordner, gehen auf Local Law, gehen auf Iron Gate, dann wählen wir Walheim und hier haben wir einen Ordner namens Worlds. Wir klicken hier drauf und da ist deine Welt abgespeichert. Wie man jetzt auch sieht, neue Serverwelt und dann brauchen wir neue Serverwelt und neue Diese Dateien kopieren wir und speichern sie jetzt einfach mal auf dem Desktop ab. Einfügen. So, jetzt haben wir die Dateien auf dem Desktop abgespeichert und jetzt kommt der Teil mit dem FTP. Let's go. Um unsere Dateien auf den Server hochzuladen, brauchen wir einen FTP Uploader. Ich habe jetzt hier FileZilla, es gibt aber auch Alternativen. Wir müssen uns auf FileZilla mit dem Server verbinden. Dazu brauchen wir bestimmte Angaben wie Server, Benutzername, Passwort und Port. Ich nutze Fournet Player Server und deshalb zeige ich dir jetzt, wie man unter Fournet Players die FTP-Zugänge findet. Dazu gehen wir jetzt auf Fournet Players. Hier sind wir jetzt auf der Übersichtsseite unseres Kundenlogins. Hier sehen wir unseren Server und in diesem kleinen Feld haben wir einen Button unten rechts, der lautet zum Game-Server, hier klicken wir drauf. Dann kommen wir auf die nächste Seite, wo unser Server aufgelistet ist. Rechts haben wir hier ein Zahnrad, das ist auch ein Button, hier klicken wir drauf. Und dann haben wir hier die ganze Übersicht von dem Server, können verschiedene Einstellungen vornehmen. Und unter anderem haben wir hier dieses Menü auf der linken Seite namens FTP. Da wollen wir jetzt rein, deswegen klicken wir drauf. Wir haben jetzt hier eine grobe Ordnerstruktur unseres FTP-Servers. Wir wollen jetzt uns einloggen über FileZilla, deswegen scrollen wir runter. Und dann bekommen wir hier den Hostname, den Port, den Username und das Passwort. Wir kopieren alles raus, was wir brauchen. Der Hostname ist in diesem Fall der Server unter FileZilla. Hier, wo Server steht, tragen wir den Host-User ein. Benutzername haben wir hier die IP-Adresse unseres Servers. Wir kopieren das raus, gehen auf Benutzername und fügen dort die IP ein. Dann haben wir ein Passwort. Du siehst mein Passwort natürlich nicht. Aber du kopierst einfach dein Passwort raus und fügst auch das bei FileZilla unter Passwort ein. Dann brauchen wir nur noch den Port. Dann brauchen wir nicht kopieren, der ist recht kurz. Den schauen wir uns einfach nur an. Und dann haben wir hier den Port, Wer hier 21. Geben wir hier den Port ein, 21. Und dann klicken wir auf Verbinden. FileZilla hat sich mit dem Server verbunden. Dadurch sehen wir jetzt hier unten rechts in diesem Feld eine Ordnerstruktur. Der Überordner nennt sich 736312. In meinem Fall jetzt, denn wenn wir jetzt nochmal auf fortnite Players gehen, dann sehen wir, dass die Server ID 736312 lautet. Das bedeutet für dich auf fortnite Player Servers Server ID. Deine Server-ID, die hier hinten steht, solle dann auch hier an diesem Ordner sein. Das ist also die Bestätigung, dass wir auf dem richtigen Server sind. Wir klicken doppelt auf den Ordner und öffnen ihn. Wir wählen den Ordner .config aus. Dann wählen wir den Ordner Unity 3D aus. Dann den Ordner Allengate. Und dann den Ordner Valheim. Jetzt kommen wir auf die Ordnerstruktur, die wir suchen. Wir haben hier den Ordner Worlds, allerdings ist dieser Ordner von Grund auf nicht auf dem Server. Den muss man erst selber erstellen. Wie das geht, zeige ich dir jetzt auch noch kurz und es geht ganz einfach. Wir klicken mit der rechten Maustaste auf das Feld und erstellen hier ein neues Verzeichnis. Dann haben wir hier hinten ein neues Verzeichnis, schon mal blau hinterlegt. Also wir können hier einfach reinschreiben. Und als Beispiel jetzt hier für dieses Video nenne ich den Ordner einfach Worlds2 und sage okay. Und wie du siehst, jetzt haben wir den Ordner hier Worlds2. Den kann ich jetzt wieder entfernen, denn wir brauchen nicht. So, dann gehen wir jetzt rein in worlds in diesen Ordner wollen wir unsere eigene Welt also jetzt reinkopieren und es geht ganz einfach per Track and Drop. Wir können die Dateien, die wir auf dem Desktop abgespeichert haben, einfach markieren und in dieses Feld rüberschieben und dann werden die Dateien unserer Welt reinkopiert. Eine andere Möglichkeit wäre, hier einfach auf der linken Seite auf Desktop zu gehen und dann haben wir hier die Dateien Neue Server Welt und können so rüberschieben. Brauchen wir jetzt aber nicht mehr machen, denn wir haben sie jetzt hier reinkopiert. Und das war eigentlich FTP-seitig alles. Wenn jetzt hier keine Fehlermeldung gekommen ist oder sonst irgendwas, haben wir jetzt die eigene Welt auf unseren Server kopiert. Wie wir jetzt Zugriff darauf bekommen, das zeige ich dir jetzt. Last but not least, müssen wir jetzt noch den Weltnamen auf dem Server ändern damit der Server weiß, auf welche Welt er zugreifen muss. Und das machen wir unter Basic Config, Server Einstellungen. Wir haben hier drei Punkte, einmal den Servername, Server Passwort und den Weltname. Und der Weltname, der ist jetzt wichtig, denn den müssen wir jetzt genauso nennen wie unsere eigene Welt. So wie die Datei lautet, die wir hochgeladen haben. Wir haben unsere Welt neue Serverwelt genannt und deshalb muss jetzt Ziel unter Weltname auch Neue Serverwelt stehen. Dann können wir hier abspeichern. Wenn wir abgespeichert haben, müssen wir noch den Server neu starten, damit es übernommen wird. Und nachdem der Neustart vollzogen wurde, können wir ganz einfach über Steam, wie ich es in dem Video schon erklärt habe, das blende ich jetzt hier irgendwo ein, die Infokarte, damit du weißt, wie das auch geht, direkt über Steam auf den Server beizutreten bzw. sich einzulocken. Und wenn du darüber dann das Spiel startest, easy peasy, kommst du auf deine eigene Welt. Alright, ich hoffe, du konntest mir so weit folgen und dir hat das Video geholfen. Falls ja, lass mir gerne einen Daumen nach oben da. Sollten aber noch irgendwelche Fragen zu dem Thema sein, stell sie mir gerne in den Kommentaren und ich beantworte sie dir. Ich wünsche dir viel Spaß mit Valheim, mit der eigenen Welt auf dem Server. Und ja, was soll ich sagen? Adio, dein Dio, yeah, ja. Yeah. Und du weißt Bescheid? Nichts anbrennen lassen. <lacht>